Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp doppel i der Boss hier vom Boss-Channel, number one, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon im Titel, mein Weg in der Zukunft, werde ich euch heute ein bisschen erklären. Natürlich jetzt nur auf YouTube und Twitch bezogen, meine Freunde. Was der Boss sonst so alles an seinem Leben plant, das erzähle ich hier mal lieber nicht, Jungs, weil sonst sitze ich wahrscheinlich demnächst mal hinter Gittern, meine Freunde. Ja, aber auf YouTube und auf Twitch, wie geht's da weiter? Ich sag euch so, Jungs, ich sag euch, wie es ist. YouTube, macht Spaß. Macht Bock, aber jeden zweiten Tag ein Video kriege ich nicht mehr hin. Da sind die Videos leider viel zu aufwendig dafür. Wir machen uns da ja jetzt feste Upload-Tage, meine Freunde. Dreimal in der Woche wird ein Video kommen. Auf jeden Fall am Sonntag, meine Freunde. Und die anderen beiden Tage schreibt mal in die Kommentare, welche Tage ihr noch fühlen würdet. Wann habt ihr euer Boxtraining? Da kommt dann wieder noch ein Video zum Abschluss, meine Freunde. Schreibt es rein. Auf jeden Fall dreimal die Woche wird auf YouTube ein Video kommen, meine Freunde. Und auf Twitch geht es jetzt richtig los. Ich sage euch, wie es ist. Korkmast Cap fürs alle, Jungs. Pass auf. Guckt, was ich hier hinter mir habe. Hier, Bub. Einige wilde korkmas Caps, meine Freunde. Und die werden jetzt ab sofort. Jeden Samstag auf Twitch geht eine korkmas Cap raus, meine Freunde. Also wirklich ganz heißes Eisen. Der Boss hat hier natürlich auch noch. Hier, so eine stabile Actionfigur haben wir noch. Eine Zahnpasta haben wir noch. Alles wird verlost, meine Freunde. Und nächsten Samstag fangen wir besonders wild an. Da geht nicht nur, meine Freunde, eine so eine exklusive Corkos Cap zu gewinnen. Nein, auch noch ein Gramm, meine Freunde. Echtes Gold. Feingold ist 999er Gold. Also wirklich ganz heißes Eisen, meine Freunde. Wer da Bock hat, kann auf jeden Fall am Samstag beim Boss vorbeischauen. Wird sich auf jeden Fall ganz, ganz wild rentieren, meine Freunde. Allgemein, Jungs, der Boss ab sofort jeden Tag um 20 Uhr läuft auf Twitch, meine Freunde. Könnt ihr reinschauen, ist wirklich ganz, ganz heißes Eisen. Wirklich ganz, ganz wilde Hase. Donnerstag immer die deutsche reactions um 0 Uhr, die sind wirklich immer auch... Ast rein beim Boss. Und so geht es erstmal weiter, meine Freunde. Ich sage euch, wie es ist. Es wird wahrscheinlich nicht mein ganzes Leben lang so laufen. Aber wir ziehen jetzt erstmal einen Monat ordentlich durch, meine Freunde. Der Boss hat ordentlich Zeit. Habt die Geschäfte ein bisschen alles auf meinen Hintermänner gelegt, dass ich ein bisschen mehr Freiraum habe, meine Freunde. Von daher. Jetzt geht's wild los. Der Boss war schon die ganze Zeit wieder zurück, aber jetzt sind wir ganz, ganz anders zurück. Strukturiert, durchgeplant, wie ein Drogenboss in den 80ern, meine Freunde. Und ich hoffe mal, halt dieses kleine Informationsvideo hat euch gefallen. Morgen gibt's auch schon ein stabiles Video, meine Freunde, kann ich euch ja versprechen. Da gibt's ein stabiles Warzone-Video, da könnt ihr euch drauf freuen. Und euer emp doppel i Boss, ist auf und auf, die Bitches, no homo, Skurr.